Yo, hi und willkommen mein Name ist an die und ich begrüße euch zurück zu let's play super smash spaß ultimate letzte, Woche, letzte folge haben wir von captain Falcon auf die fresse bekommen hat mich ein bisschen aufregt deswegen sage ich jetzt mal machen wir klassisch um eine revanche zu bekommen ja bringen wir kirby hinter uns den kann ich nicht besonders spielen also noch so viel charaktere die wir in klassischen Modus spielen müssen und wir tun jedes mal neue charaktere freischalten also Oh. Dreck da wird nicht weniger, aber irgendwann muss es ja gemacht werden. brauchen okay, wir war auf einmal so viel essen am oh. für die regentropfen essen oh, super scharfes curry. dich so absorbiert, dann kriegst du keinen Schaden, ne? Wie ist überhaupt sein Dingen jetzt, sein... Boah. Oh, Junge. Boah, das gibt's halt nicht. Verbiss dich. Der lebt immer noch. Boah, jetzt wusste er sich schon wieder. Boah, der Kampf kann noch ewig weitergehen. Boah, kannst du mal verrecken, ey? immer schon wie gut ich mit Curry bin, wenn ich ja nicht mal rauskriege ey, junge kannst du mal verrecken gibt es jetzt einfach nicht aber das ist ein scrolling level das ist eigentlich nicht so schwer den gegner heraus ey. mein gott aber dämlich zwei Boah. ja da irgendwann mit zeit zu tun der Gipfel ist Gourmet. Uh. Boom, tschüss. Mein Gott, ich mag Kirby irgendwie nicht. Ihr strunz um dumme gesichtsausdruck jetzt mal, ich weiß nicht. Irgendwie mag ich Kirby nicht, dass er irgendwie so voll überpowered ist, von dem, was ich so sehe. Also weiß nicht, was ich davon halten soll. also lieblingswerker von ich glaube sakurai der macher von diesem spiel also was soll ich dazu sagen ne? ich habe so gefühl es wird viel essen hier gespuckt. Oh. Okay. 6.6 ah, mario da könnte da noch kommen wir fristen noch gerne da wenn man so irgendwie essen ist dann immer glaube ich mehr AP, ne? das noch mal sehr gut das war irgendwie so eine Mission irgendwie im vierten Teil. Muss man halt so schaffen, glaube ich. Muss man sich irgendwie auf 0 HP wieder unteressen. Über 0%. Die einzige Möglichkeit zu schaffen ist, indem man Essen so ist Nein. Mein's. Nein. Ja genau. Aber ja, ist jetzt los, hä? Alter. eine oh, super Tomate. So nichts mega Tomate. da ist ein M drauf. Für Mario Master Tomate. schon wieder sein mein Gott. Boah. dieser Typ, ne? Ich krieg der nicht down. Tschüss. Ach oh Ja, das ist ein schlechter Run. Wer so oft frecken, wenn wir gegen den Boss. Nein! jetzt kann ich nicht essen, komm her. Ich wollte essen, wenn ich klein war, komm. weiß nicht wo ich das lied kenne aber ich weiß dass es gourmet race heißt und irgendwie passend ist na ah. ist irgendwie zu leicht das gefällt mir nicht die oh, tomate <lacht> schon wieder noch hier pass auf, Herr Time. Uh, uh. Oh, Maxi Tomate. <lacht> er ist voll gecheatet. hier. ich tue die ganze Zeit mich voll fressen. Wieder. Oh. Ja, komm her. Oh, tschüss. Ich krieg hier voll die hohe Punktzahl überraschenderweise. Ich bin nur einmal verreckt oder? Bin ich einmal verrägt nee Ich habe verdammt lange gebraucht. ist das ding schnell äh. na ist immer noch nicht wo man da kommen soll ich verstehe nicht nicht wie man da genau hinkommen soll mein gott schaffe ich sogar drei charaktere Ach, das ist ja passend nee. zwei charaktere ne? ich bin ein böser kirby gegner Hat er keinen Schwachpunkt irgendwie, dass der gestunt werden kann oder so? Kann ich den seine Flügel abhauen oder irgendwie so was? irgendwie so aus, das könnte man die abhauen. müssen wir auch noch merken, dass ich weiß, wo die Dinger sind. Aber na und, das war's. Oh Gott! Wie schaffe ich den nie zu treffen in den letzten Phasen? Oder bild ich mir halt nur ein? mit Kirby. Ersten Versuch. Oh, ne, ne, auf jeden Fall nicht. Oh, Dreck, und oh, Fehler. Boah, bleib hier. Oh, ich bin immer noch am Leben. Wie bin ich immer noch am Leben? Boah, junge. Ja, da passt. Immer noch nicht. Komm, mein Gott Ersten versucht mit Kirby. Also von allen Charakteren und jetzt irgendwie auf 8, irgendwas. Was war das denn? Und den Rekordzeit auch noch. <lacht> was ist ja eigentlich los? Ist Kirby irgendwie mein Secret Main oder was? 8,7 das ist nicht schlecht das ist mein rekord bisher bin ich mit ziemlich sicher oh, und jetzt kommt gleich captain falken den muss ich mit Kirby busy. hey da wird ein spaß okay Vielleicht kriege ich ja irgendwie einen Meilenstein oder so, weil ich irgendwie 8, irgendwas bekommen habe. Ja, um 9 zu erreichen, da muss ich ja irgendwie jeden Kampf irgendwie in Sekunden Tempo irgendwie erschaffen. Perfekt. Aber wenn man immer irgendwie da ist eigentlich einfacher, weil man hat ja immer irgendwie gegebene Gegner. Ne? Jeder Charakter hat ja irgendwie seinen eigenen Pfad und so. Das man kann sich mehr oder weniger ein bisschen darauf einstellen. Früher war es ja immer random. Also... Ich werde ja immer gegen genau diese Gegner hier kämpfen. Ne? Also... Ein bisschen Übungen können dann vielleicht sogar klappen. Auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad. Weiß ich nicht. Dann gibt es da noch die Tickets, die kann man einsetzen. Um nicht seine Punkte zu verlieren. Das ist auch was. Ja, also da ist sehr viel. Einfacher machbar als in anderen Smash Bros. Habe ich so gesagt. Ja. Habe ich genau vergessen, man ich eigentlich letztes Mal einstellen wollte und zwei Musik hochdrehen, wenn man die ein bisschen besser hört. Ich habe so ein Gefühl in der ganzen Action in meiner Stimme drüber hört man das nicht so gut. Ganze Lieder die im Hintergrund spielen. da muss ich ändern. über 1,7 hat millionen die fast so aus ne square nix ich gerade gelesen ja Ein bisschen weniger als sonst, aber trotzdem 1,7. Hm. Oh, Glückwunsch. kämpfen kommen komm. Gabi, das Kämpferbild. Kalista. Ach, die ist aus The Last Story. Das ist ein Rollenspiel. Habe ich nie durchgespielt. Soll aber angeblich sehr kurz sein. Jetzt kriege ich natürlich nicht Captain Falken. Jetzt kriege ich Corin. Oh. Er ist furchtbar in Conquest. Und sein Charakter, der, der guckt zu, wie andere Leute, wie andere unschuldige Leute abgeschlachtet werden und sagt nichts dagegen. Er ist recht geschrieben. Muss sterben. Ich habe den wortwörtlich mit Einschlag aus dem Bildschirm gefegt. Okay, das ist auch ein Meilenstein wert, oder? fünf 5 seitens schießt den klassischen Moos erfolgreich ab. okay. Ja, ich krieg nichts für 8, irgendwann, ne? Äh, gewinnt die schon um die Kämpfer freizuschalten. Hallo. Also ich kann jetzt einfach locker Dings freispielen, ne? sag mal. erschein neue Kämpfer. Kannst du sie freischalten? Bin ich wollte ich mit Rose Kämpfer zu einem Kämpfer Sie schießt sich Kämpfer rein ab, falls du einmal in und dann kann man, dann nicht Jetzt die Chance auf eine revanche Komm her. Ich spiele mal als nächstes. Ich muss mit Kirby spielen, ne? Oh, sehr gut. Wen gewinne ich denn? Äh, mein Gott. Einfach link. So. Schon klappen. Boah. Ah. Na, no, gibt's doch nicht. Aber ich will hier schon wieder, er gibt mir schon wieder auf, das habe ich so gefühlt. Diesmal nicht. der mir echt solche schwierigkeit macht bei hems ah, ich bisher sich gibt dann vollkunden kämpft nun mit gut ah, mal gucken kann ich irgendwann kaufen habe ich irgendwie geld Dö. hallo mega lucario was battle song Warum nicht Schon mal lieber Musik erstmal. Na der Schwarze Ritter. Schwarze Ritter von Fire Emblem Radiant, äh, Part of Radiance und Radiant Dawn. Ist mehr oder weniger der darf Vader des Fire Emblem Universums. Ist glaube ich auch als Helfer hier, ne? Freut mich schon. Na, äh, ich wollte kurz Option und den Ton ein bisschen hochstellen. Die Musik. Also zum Test erstmal. Noch weitere Modi, klassisch. Natürlich Captain Falken. Natürlich dem mr Pink Falken. Rührer vollkontakt ich tue mich sehr viel schlechter anstellen als mit als mit kirby pass auf ey. Hi. kannst du es wagen das war ja geklappt wäre schon beinahe so weit gewesen ne? eine bombe geschlagen bei mhm. perfekte gelegenheit sehr gut gönnendorf oh gott ich kriege ja sehr große rückblenden mhm. mit äh, jemand anderen mit dem ich das spiel wieder, wieder gespielt habe mhm. Wow. Rio. <lacht> <Na gut>. <lacht> oh, Ah, der den doch, glaube ich mein gott ich habe ein bisschen mehr glück als verstand hier nein da haben wir weil mein main ist eindeutig Roy, feuer gegen feuer das ist auf einem sieben kampf thema du kommst aus feiern Emblem 6. was machst du ja eigentlich ich hätte viel lieber lin als haupt diesen spiel Die ist heiß ja <lacht> Boom. ich tue mich überraschend gut anstellen pokeball irgendein feuer pokémon nein und dann passiert mir so ein scheiß <lacht> Ey. es ah, war ja so klar, So frisst du Dreck. Ja, war ja klar, dass durch irgendeinen so Dreck hier wieder fein. Ich habe eigentlich nach oben gedrückt, aber... Was soll's? Ich habe auch gerade Devoted gelesen das eis kampf thema das Radiant Dawn Wir dorn von den ganz schwachen einheiten zu eis sollten wechselt die als platt walzen mein gott ey. das universum bildet sich nach jedem falken punch metallischer falken 8.1 will mac hey. oh. nein warte oh, das bedeutet krieg jetzt oben kämpfen okay wird sie unten kämpfen okay Boah, ich habe dir noch kein einziges mal getroffen Alter, kann ich mal was machen? Was hier oben? Bananagun. Boom. Ja, komm keine Keiner war hoch. Stieg die Gegner schnell K.O. schnell f 0 Pilot. Oh, irgendwie. Das ding Gibt es ja auch noch. wollen die gar nicht die smash dinger hier haben nein Boah, ich habe es irgendwie noch nicht so mit dem ziel raus habe ich so ein gefühl er hat mich jetzt kaum mit seinen ko treffer sauf Nein, ich hab gerollt. Ey. Oh nein, ich habe keine Dings mehr. Oh, ich habe kein Gold mehr. Oh, muss ich Tickets benutzen. Dreck. Das ist... Ja, das ist nicht so toll. Da war nur ein Schlag wieder entfernt. Dreck ist... Ich habe kein Gold mehr. Wie ist denn das schon wieder passiert? Na, ja. ja, zu viel. Das Knie, das Knie. Na, ja. dann leck mich doch. Da ja, kann man gar nicht kaputt machen. Ja. Na gut, er kommt jetzt als Gegner. Ich muss auf jeden Fall meine Tickets benutzen. Geht nicht anders. Ich darf nichts mehr kaufen. Ich brauche Gold, um hier fortsetzen zu können. Bowser, Giga-Bowser. Okay. Geht noch. Das könnte sehr viel schlimmer werden. Neu. Ja, ich habe auch Feuer. Oh. Ich krieg meine ap wieder zurück, ne? Nicht verliere. Diesen Kampf, meine ich. Ja da kommt sogar echt <lacht> so, ich weiß nicht mehr wie stark giga bauer war aber wenn ich meine ap behalte dann kriege ich probleme ja dreck alter lass mich diese tomate einsammeln der erreicht mich sogar von ihr glaube Captain Falkens Angriffe sind ein bisschen stark, oder? Nee, ich krieg auf jeden Fall einmal auf die Presse noch. Oh Gott. Ja. Ja, muss mit Ticket halten, ne? mitten in den sack rein okay, jetzt habe ich glaube ich die meisten punkte mit captain falken ne? nächsten rang oder was da immer 9.1 9.1 mit keppen falken habe drei tickets benutzt aber oder zwei aber ich habe es auf 9.1 geschafft Oh ja. Ja, ist das Lied nochmal. Ist das nicht... Äh, Dingens Blue irgendwas. Nee, doch, weiß nicht. Big Blue. der nee, Mute CD ist das Lied, was... Weil ich im Kopf hatte, das ist das aber nicht es ist glaube captain ist angriff sind irgendwie voll übermenschlich stark ey. erstmal als ich das knie eingesetzt habe gegen bowser er hat den schon weil nicht ein fünftel oder so seine ap abgezogen und sie ihn irgendwie stärker gemacht hier oder was Kommen wir schon fast zuvor nämlich Bin ich gut. Mit dem habe ich die höchste Punktzahl im Moment. Das ist mir wichtig. Ich bin ich auch einfach jetzt nur Übung. Ich spiele jetzt hier schon drei vier Stunden das Spiel. Also. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen in Übung und im Rausch drin. Ich bin in der Zone. Mein Gott, ich brauche Geld, ich brauche Geld in diesem Spiel, und hm. ich will aufhören, irgendwie Sachen im Shop zu kaufen. Dann ne? das meistens sowieso nur so winzige Sachen die jetzt nicht so wichtig sind, aber trotzdem muss man ja auch immer freischalten. ne? wahrscheinlich wieder Meilenstein irgendwie alle Kopfbedeckungen und so zu kriegen und was weiß ich also ja so Tickets brauche ich ich brauche so Tickets ey. nicht der die kann man manchmal im Abenteuermodus kaufen glaube ich irgendwo muss ich doch so eine Quelle geben wo man die herkriegt Ich will aber mindestens einen Meilenstein sehen, wenn ich irgendwie auf neun Punkt sowas hier geschafft habe. Wesentlich etwas. Oh, ja, genau bin ich. Genau dieser Kerl. Perfekt, Perfektion. Chunky Kong. geld 1323 werde ich mir jetzt ein bisschen zusammensparen hallöchen sirus samus ja war auf 9 alles geschafft glaubst du dich kriege ich nicht down in seinen vorwart angriff <lacht> er tut nicht mehr mit so mit seinen ellbogen so vorwärts angreifen Da gibt irgendwie so eine bruce lief haus nicht gut ich habe absolut nichts freigeschaltet mir auf den arm nehmen ah. Ah, Lass mich einfach mal gucken was ich nicht kaufen kann <lacht> ja immer noch die gleichen sachen so, dann würde ich sagen das war's für diesen part jetzt vorher machen wir heute mit abenteuer und ja danke fürs zuschauen und tschüss. bis zur nächsten folge